Moin moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute zeige ich euch die neuen besten Settings für den PC, die ihr einstellen könnt, um eure FPS zu verbessern. Und ja, bevor das Video anfängt, vergesst nicht in den Item Itemshop zu gehen, bei Support the Creator mein Code eintragen. Jerry mit 3 R. Egal wie ihr es schreibt, ihr könnt es auch ohne das Hashtag Lost. Ihr könnt es auch schreiben wie ihr wollt und ja... Gönnt euch was und jetzt viel Spaß mit dem Video Haut rein und da sind wir wieder also ich, so in Game habe ich gerade so um die 300 FPS allerhöchstens und ja dann würde ich euch ze ich zeige euch jetzt mal kurz meine Settings so ich habe hier so diese Settings und jetzt würde ich euch zeigen welche Settings ihr machen könnt machen müsst um eure FPS um fast 100 FPS zu verbessern und ja das zeige ich euch jetzt Also, als erstes Betrachtungsdistanz müsst ihr nicht machen. Ich habe es meistens auf episch, stellt jetzt aber auch mal auf weit so. Danach Schatten aus anti anti ich weiß nichts, was diese bedeutet. Nix deutsch diese. Dann macht die Texta Texturen Texturen macht ihr auf hoch. Ich weiß, ihr glaubt mir nicht, aber macht das, vertraut mir macht das auf hoch. v natürlich aus. Bewegungsschärfe aus. Bildfrequenzanzeigen an. Und directx X-Version auf an auf Beta 12. Ja. multi thread Rendering zulassen. Ja, wenn ihr mehr als sechs Kerne auf eurer CPU habt. Dann, das weiß ich nichts, was diese bedeutet. Latenzoptimierung auch an. Latenz Optimierung 2 auch an. Da macht ihr auf An plus, ja? Also An plus Boost halt, steht bei euch. Ich kann es euch auch noch mal auf dem Englischen zeigen. Dann steht da steht dann noch Boost nämlich dabei. So falls ihr euer Game auf Englisch habt, Und plus Boost. Latency Flash müsst ihr nicht anmachen. Ich würde es nicht anmachen, weil ihr dann so ein hässliches... Spiel, warte, ich kann es euch auch nochmal zeigen. Ist ist useless. Macht es aus, auf aus. DLS macht ihr auch auf aus, weil wenn ihr das auf Performance habt, dann ist erstmal, ich zeige euch mal, ist euer Game richtig hässlich. Dann ist es hier so alles so verpixelt. Also ich mag das nicht. Wenn euch das, das scheißegal ist, dann ist es euch scheißegal. Müsst ihr ja nicht machen. Aber mir ist es nicht scheißegal. Ich will halt ein bisschen gescheites Game sehen. Also das gescheit von meinem Game sehen. Deshalb mache ich das jetzt nämlich aus. Und ja. Und so habe ich alles. Und dann Ray Tracing natürlich auch auf, weil das auch gut FPS zieht. Und dieses NVIDIA Reflex Low Latency habt ihr nur, wenn ihr eine RTX Grafikkarte habt. Also alles ab einer 2060. Und um das hier zu machen, müssen wir auch nochmal ganz kurz in die NVIDIA Control Settings. Und wo, wie ihr das macht, zeige ich euch jetzt. Und da sind wir auf unserem Desktop. Drücken einfach rechtsklopfen, drücken auf die NVIDIA Systemsteuerung. Und jetzt lädt das natürlich. Dauert fünf Jahre. Und nebenbei können wir GeForce Experience auch schon mal starten. Weil dort müssen wir auch gleich noch ein Update runterladen. Ähm, da geht ihr zuerst auf die 3D-Einstellung. Scrollt runter, bis ihr auf Energieverwaltungsmodus kommt. Drückt dort auf Maximale Leistung bevorzugen. Damit dieses Ding, was ich euch vorhin gesagt habe, auch seine Magie freilassen kann. Ja? Dann tut ihr mal Fullscreen machen, alles auf Übernehmen drücken und ja, dann geht ihr in GeForce Experience, geht auf Treiber und schaut nach dem neuesten Update. Das ist diese Version 4.56.38, ja, und dann... Äh, zeige ich euch jetzt mal, wie meine FPS sich verbessert haben. Da sind wir wieder und ja, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt zwischen 320 und 410 50 FPS. Bei mir sind ungefähr 100 FPS dazugekommen Bei euch könnte es natürlich mehr sein und ja... Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren, lasst ein Like da und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie sich bei euch eure FPS verbessert haben oder auch verschlechtert haben. Vielleicht kann ich euch da dann nochmal einen, noch einen Tipp geben und wenn ihr nochmal ein Tutorial sehen wollt zu irgendwas, schreibt mir gerne irgendwas in die Kommentare, Video-Vorschläge. und ja, haut rein und ciao. Ich bin der Meinung, dass ich